Ähm, heute spielen wir The Presentation. Ich hab gar keinen Bock. Ähm, ja, und wir sehen uns drinnen. Und damit herzlich willkommen. Jo Leute, was geht ab? Heute spielen wir ein Spiel, worauf ich gar keinen Bock habe. Und ich frage mich, warum ich so die bin. Ich nenne mich einfach mal Sauce. Der beste Name der Welt. So, ich äh, bin hier, ich bin und Neu, ich bin äh, eine Katze, Ein Job, das ist es. Gut, das wir es mit... So, okay, hier gibt es sachen die ich vielleicht Kaufen könnte, oh, ein Call. Make everyone to all actions in all server. Bro, no, na, no, na. No. Wenn ich drei Billiarden Robots habe, weißt du was? Dann werde ich 50 Billiarden davon holen. Ja. ja, ich noch fünf Sterne. We <lacht> n Soll ich jetzt M. Nee äh, schreiben, um drangenommen zu werden? Nee. nee. Warte. Nee. Jetzt mache ich Trick 9000. Steuerung C, zack. Jetzt mache ich Ja, jo! Oh, oh, wir sind zu zweit. Wo ist <lacht> wir sollen einfach nichts sagen. Oh ja. so. bitte, bitte 50 Sterne, bitte. Bitte, was, was, was bekommen wir? Wir bekommen. Oh, okay, okay. Wir haben elf Sterne bekommen. Das heißt, wir haben 3 Billiarden Points bekommen. Was gibt's im Shop? Ja. Toll. Chance. Port. Username, Username ähm, zu dem mit dem wir gerade links hier gemacht haben äh, diese Präsentation. Da die heißt irgendwas mit Sas. Das ist der. Du, du bist es, oder? Ja, Sas Unterstrich eins zwei drei Sas Unterstrich eins zwei drei Dafür um, geben wir ihn... 50 Punkte im Minimum! Okay, dann gebe ich ihnen die Hälfte meiner Punkte. Nein, ich, ich bin Ich bin zu... Ich bin zu... Ich bin zu Ich bin zu Ich bin zu Ich bin zu arm. Um, zu Es memes, memes. about, drive, it's about Einstellung. Einstellung. Okay. So. Jetzt passt auf. It's about Drive, it's about power. We stay hungry, we devour. Put in the work, put in the hours, and take ours. <lacht> Mache ich das? Ja. Ja, mhm. oh, toll, jetzt bin ich, jetzt bin ich ja, <sweak> <sweak> <makes noise> Then <smart noise> I